Herzlich willkommen zum Grand Final der ESL-Meisterschaft! Wo da? geht ja nicht. noch weiter weg durch. Was kann Das Das hier. Guck mal, wie er lungert. Das, der der lungert. das ist der Mann für das Geschäft. Big, wo ist Big? Da ist Big. Film, 180. Ja, Wie ist Winkelhof damit. Hm, Löwe. Ach, komm, das die Seite. Das ist ein alles <lacht> Das Das ist immer makker, ne? Das ist immer fest. Das ist ist ne? Das ist ist Das 106. Ist gut. Das war schon mal nicht schlecht. Ja. Ja. Ich glaube das beste war bei äh, 103 oder 110. Weil die ja heute ein oh, Game haben. L Gobelor. Der da, da haben die gerade ja. eben gesagt bekommen, ja ihr dürft erst im 18. <lacht> was? <lacht> die packen das Isel also. in. Das ist echt charakterschwach. Ja, er hat, hat Winterjacke, Digga. Eher schwach. Das ist warm. 6 ist real high. Ein Kaltstreuer, zwei Kaltstreuer. Das ist fix, hat äh, 16. Ist nicht so gut. Also schon Fartier. gut, aber fahrt jetzt 10. Fahrt geht ab, Alter. Fahrt an Feier. Okay, reicht. wer oh was habt ihr gedrückt? Zweite Opa. Sehr unskillt. Wer ja, auch immer den Taschen gedrückt hat, sehr ja, unskillt. Ich So ja, Leute, wir haben jetzt äh, Content -Day hinter uns. Äh, heute ist Samstag. Wir gehen jetzt noch äh, was schönes Essen bzw. bestellen uns was. Und später dann mal gucken. Wir haben leider keinen Trackraum oder keine prack äh, geboten bekommen von der ESL bzw. von Fix4U. Deswegen müssen wir uns irgendwie anders die Zeit vertreiben heute. Und äh, morgen geht es dann aber früh raus. Ja. hat zugeholt. Ja. ja. ja. Einmal Ich weiß auch nicht, was das ist. Also, es sieht schon, schon mal aus, als ob das ist der angeht, das Ding. Was das hier ist? Ja? Nee, das sind äh, Sternzeichen, Bruder. Ja, aber also, das, welche sind aber nicht mehr? erkannt? Also, ja? Aber was bedeuten die? 160. Was? Bei ich mein, dem Schwimmer man, also, das ist es. Was soll denn für ein Sternzeichen sein? Das ist ein, was, also Keine vielleicht, Ahnung, vielleicht Schwimmer, das gibt es ja nicht als Sternzeichen. Vielleicht ist es wirklich. Geht's gut? Ähm... Können das ja an ihm probieren. Wie waren die Erste? Wenn David Tarek rum ist, vorne. Okay, okay. Interessant. Wir haben war ja echt. Das macht es genau richtig. <lacht> Nein, Fangen du noch... nicht die Timings ab, die ich dir gesagt habe? <lacht> <lacht> Muss ja keiner wissen. Doch was. Was ich was ich sind was? hier. Lofa, Finals Day, ein Game, alles oder nichts. Wir sind ready. Ich man hier Erfahrung sammeln können, mit denen spielen. Deswegen, uh, ich denke, wir schaffen das. Es das. Ist das geht. ready fürs Game? Na klar. Ein warm up hier und ähm, ja dann vielleicht ein bisschen mehr spielen müssen auch wahrscheinlich stop attacks gewinnt in sprout aber mal gucken, tatsächlich was passiert Baba, ein sehr guter Eissoße. Den Kartoffelhecken, sehr gut. Kartoffeln, sehr gut. Ist gut, ne? Ja. Haben die schon gut hinbekommen. so. ein bisschen Soße. Es sind Stein-approved. Stein-approved. Und es kommt schon sehr gut. Stein, bevor. sehr pingelig manchmal. Longhouse. Halt. Lass es dich schmecken, mein Sohn. Kann ich Wasserschluck? Ja. Ich habe jetzt diese Limo. Oh, Du musst so Rolvik raten. Du kannst raten und die Oh, gucken. Ein Richtiger Schluck aus der Werbung. 10 Pfund. Oberpass. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, aber auf jeden Fall die drei Maps. Wird so gute Maps für uns. Wird ein angenehmes. Vielleicht ein drei vielleicht äh, mapper aber ist okay. Das sind gute Maps für uns auf jeden Fall. Gutes Veto. Der hängt einfach schief, ne? Wir haben alle noch keine erste Meisterschaft gewonnen. Hat man dieses Ding nach Hause holen. fort nach Berlin. Gute Maps. Ferno-wertige The best map ein Jahr her fast, seitdem ich das letzte Mal im Finale stand und jetzt spielen wir wieder gegen Sprout, diesmal mit einem anderen Team. Wie du schon sagst, ist sehr viel passiert dieses Jahr. Wir sind alle sehr viel gewachsen, wir fünf Spieler bei Big Academy, deswegen bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir gewinnen werden. Da kommen sie alle nach und nach, er hat schon sein Damage gemacht. Im zweiten Kill hat es nicht gereicht, mit der Kampf im gewesen. Snack im Nahkampf. Hat er umlaufen worden! Grimbo sind sie sind drauf auf dem Spot. Jetzt kommt unsere Map. Ich weiß nicht, da wir haben uns zu unser Homegrounds, keine Ahnung, ich weiß nicht, was uns hitten kann, was wir nicht gespeckt haben. Wir haben die gefickt auf dem in den Playoffs online. Wir müssen nur einfach. Ein bisschen cooler bleiben. Der zur Linken ist der Blowground. Den oh. hat er sofort genommen. Jetzt ist Slacks der Letzte. Wir bleiben mit 100 HP Und dort ist er durch. Um sich abzuspannen, sich zu finden oh. und gewinnt das Duell gegen den Spieler von ja. Auf geht's! Entwickler kämpfen und siegen! Mit mit ja! Der auf den gewartet hat. Und er kann wie viel spielen, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Jetzt natürlich Tortür. Ja! Ja! Und Und ich nicht. Ja! ja! Auf der rechten Seite wird der Gegner wahrscheinlich sein. Er geht rum, er ist groß, er ist weg! Absolut! Sieht die Challenge! Neu sagen! Einer kommt in der Paradies! Auf dem Weg! Schaff sie wieder zurück! Danke, Herr Huber! Ich guck das mal an, das ist die absolute Joker-Position. Wenn er ein bisschen abgelenkt wird, er geguckt. Aber das Problem ist, dass er ein Mate da Reicht ja, das Loch, Jawohl, das tut es. Ganz alleine für den Kloch. oh, oh. einer spielt Rotate, sie gammeln auch wieder viel, wie es auf der anderen Top gemacht haben. Ne? Ja, aber so mixmäßig. Er schaut auch sehr aus, Red A, Der ne? Red Quartz, das Monster. Und Barry und Stairs wechseln sich wirklich extrem viel ab. Also mal spielen sie 2A mit Barry A. Mal so, mal so. Und wer hat sie überhaupt gespielt? Ja, das sah viel leichter aus, viel besser aus. Ja. Macht nicht auf Fener, spielt auf ja, eurem Stiel. Ja. Das, das sah bisschen, viel besser ein aus. Ganz als im ja, und echt cool bleiben. Egal welche Runden ihr verliert, ihr gewinnt genau solche Runden. Okay. Ihr verliert Ecos, dann nicht, nicht euch gegenseitig anmachen. So. Das ist wichtig. Mal. Und habt Spaß, das letzte Map weiter. Halt wir haben halt Puts, wir haben Monster, wir gewinnen den Afterpub. Ja. Und und denkt dann an den DJ Pop Jungs, denkt ja. an ja. die Parts. Und auch an den Monster Pop, also dass jeder -Pop weiß was ihr macht. Wir ja, Dritte Map im Finale ist mal sehr sehr anstrengend. Also was heißt anstrengend, ist mal sehr intensiv, sag ich mal. Also danach werden wir auf jeden Fall fertig sein, das sage ich wie es ist. Aber ich freue mich. Dritte Map ist schon sehr geil, das ist auf jeden Fall ein Blockbuster hier. Macht mal wir haben jetzt hier! Hey, okay, okay. Keine Rückzugsmöglichkeit wow. hat und alle jagen sie ihn raus. Großes mit dem Siegel jetzt schon. Red muss jetzt seinerseits wieder auch ein Sieg beginnen. Er wird sofort getradet. Überzahlsituation für Big Academy. Zwei gegen vier. Und es hängt wahrscheinlich sehr viel davon ab, ob der seine Position nicht verteidigen kann. Bleibt auch schon da. Ja. ist sagen die in Die müssen sich teilen das ist die nicht wohin und er und er weiß nicht wohin ja! Ja! Ja, der Wolf, der Super nach aber er der jetzt sitzen. Grimmswing White Sky ist dabei, macht den zweiten und dann sind sie nur noch zu zweit. Black to Barry bleiben, aber Protoss macht einen und Sky den letzten zu achten für Big! Der Big Hurra! Hurra! Der Big Hurra! Hurra! Also auch ein bisschen die Range-Möglichkeit. Und oh no. hey! oh! Barry is lost. ist los. es weiter auf der Jagd, auf der Pirsch. Aber da sollte man lieber kein Sprout-Geweih haben. <f gle500> Nochmal den Shop. Halbt, den hilft er nicht. Er hat ein bisschen jetzt Probleme. Bisschen die Kretolier geraten. Oh, <coughs> die gerade und er geht so hinterher. was ist mit dir los? Hört macht immer ein Ende. Aber das hat natürlich schon wieder richtig Schaden angerichtet. 50 Sekunden auf der Uhr. Sky mit dem Backstab, der hat alles auf der Hand und er sieht Raps. Oh, Sex gewinnt das Duell für sich. Reißt ein Riesenloch rein. Information ist natürlich Hype da. Hype. Es ist der Hype-Trade. Kann er gestoppt werden? Hyped an der AWP, aber erneut mit 3 HP. Hält die Toilets, hält den Highway. Und hat zwei Leute vor sich. <lacht> fit, nimmt ihm die komplette Schulter, ab. Aber es läuft noch nicht zum Kill. Da kommt Patrick mit dazu. Es ist der Crossroad von Trimbo zum 2 gegen 2. weg, aber dennoch liegt es weiter an der Kontinuität. Eben diese zu halten. und dort wird getradet. hype ist dabei. Es verbleibt beim 2 gegen 2, in dem Red und Stair das Ganze gleich im post plans klären müssen. Und die doppel -W -W, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber halt macht den ersten Kill. Es ist... Habe, aber so besser fühlt sich das im Endeffekt an. Ich habe eigentlich keine Worte, ich bin sehr glücklich. Und ich bin auch sehr fertig. Auf jeden Fall. Ich bin sehr fertig. Ja? Was sagt man da so im Spiel? Wortlos, wunschlos glücklich. Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, wir wollen jetzt so oft Zweiter. Wir waren immer so nah dran. Wir, haben echt, wir hätten was gewinnen können, haben es nie getan. Ich dachte aber, es wird dieses Jahr nichts mehr. So schlimm war es schon. In der Spaß beiseite, also ich weiß nicht, es fühlt sich geistkrank an. Das wurde war so lange, sag ich mal, die Spitze im National nationalen GSO. Pick natürlich rausgenommen. Geistkrank. Cut.